Und los, Reifeniveau Nummer 4. Das jetzt schon einiges voraus. Immer vorherige Videos schauen, wenn es nicht verständlich ist und so weiter und so fort, links und so. Jetzt gehen wir zu Thema... Was habe ich hier? Radians und also Winkelmasse. Ja, rechnen Sie. Ja, das ist doch sehr einfach. Da braucht man nicht wirklich tiefes Wissen. Rechnen Sie, äh, rechnen Sie äh, folgende Angaben in Grad, also winkelmaß um. Also 3 Pi Rad. Wenn man das weiß, dass 2 Pi Rad halt äh, 360 Grad ist, dann geht es wirklich, wirklich, wirklich sehr leicht. Und ich gehe sofort jetzt hier. Lasse die Angaben aus. Also, wenn das bekannt ist, man kann einfach die, äh, halt die äh, Schlussrechnung benutzen. Oder halt immer denken, 1 Grad ist pi durch 180 Grad und 1 Grad ist 180 durch pi. -Rad. Einfach das hier umformen und dann kann man so diese Rechnung finden. I, oder einfach halt äh, die Schlussrechnung benutzen. Immer sagen, 2 pirat sind 360 Grad, 3 pi wird wie viel sein? Also, Schlussrechnung. Und wenn man das macht, findet man heraus 540 Grad für diesen Wert, für diesen Wert hier, 500 Grad und so weiter und so fort, das braucht man nicht. Das ist wirklich so leicht, da braucht man nichts machen. Und umgekehrt, also von Grad in Rad, dann sagt man 360 Grad ist 2 π äh, Rad, und 300 Grad, wie viel, sein, wie viel wird es sein? Einfache Schlussrechnung, das wird 300 mal 2 π äh, durch 360 oder mal Pi durch 180. Ja? Und dann halt findet man immer das Ergebnis. leichter geht es nicht. Ja? Und dann kommen wir zur dritten Frage. Sind folgende Winkel mehr oder weniger als ein Halbkreis? Ein Halbkreis ist 180 Grad oder Pi, ein Pi Radiant. Ja? Das bedeutet jetzt 300 äh, Grad, das ist eindeutig mehr als ein 180 Grad. Ja? Die Frage ist auch, wo dieser Winkel sich im Einheitskreis befindet. In einer vorherigen Aufgabe haben wir schon gesehen, äh, drei Viertel des Kreises ist 270 Grad und vier Viertel, also ein ganzer Kreis ist 360 Grad und das ist dazwischen, also wir sind hier im vierten Quartil. Ein Viertel des Kreises ist 90 Grad und das ist äh, also... Äh, und ein, ein halber Kreis ist 180 Grad, das ist dazwischen. Also, das bedeutet, wir befinden sich in, im zweiten Quartil. So, pi halbe, na, was ist es hier? Entschuldigung. Äh, pi, 2 pi, pi, Pi und 3 pi halbe. 3 pi halbe muss ich nachschauen jetzt hier. 3 pi halbe. Das 1,5 mal Pi. Also Pi ist 3,14, 1,5 mal 3 ist äh, sicherlich mehr als 2 ja und wie halber 3,14 durch 2 das ist äh, äh, das ist halt ein bisschen mehr als 2. das bedeutet das hier ist ein zweiten Quartil und so weiter denkt man darüber Pi halber schon gesagt, das ist ungefähr 1,7, das bedeutet, das hier ist im ersten Quartil, das ist ein bisschen weniger. Und 390, das ist ein ganzer Kreis plus 30 Grad, das bedeutet, dass es mehr, äh, zwar mehr als 180 Grad, aber das befindet sich doch immer noch im ersten Quartil. Das war es, danke sehr.